So, ich mache das Intro und dann äh, äh, kommt erst der restliche Scheiß da, ne? Weiß Bescheid. Ja. So. <lacht> <lacht> mein Finger immer. Du möchtest... <lacht> ich muss erstmal reinkommen. Ich will erst, erst mal ins Feeling wieder zurückkommen, ja? <lacht> Du möchtest bei Going with Evil einen sauberen Start hinlegen, dann habe ich jetzt ein paar Tipps für dich. Was habe ich denn für Tipps überhaupt? Du möchtest einen sauberen Start bei Going with Evil hin. Blablabla. Du möchtest einen sauberen Start bei Going with Evil hinbekommen, dann führe ich dich jetzt einmal ins Spiel. <lacht> Scheiße, ich mach nur auf Outtakes. Oh Gott, ich muss da selber steuern, glaube ich. Hi. Du möchtest einen sauberen Start bei Going with Evil hinbekommen? Dann bleib dran, denn ich zeige dir, wie man am besten in dieses Spiel einsteigt und die erste Einstellung vornimmt und dann loslegt mit seiner Siedlung. Du möchtest sauber Go bei Going with Evil einsteigen? Du möchtest aber bei Going with Evil einsteigen. Dann zeige ich jetzt ein paar kleine Tipps und Tricks, ja, wie du den Spielstart gut hinbekommst. Du möchtest einen sauberen Start bei Going with Evil hinbekommen. Dann zeige ich dir jetzt, wie es.